3D-Druck mit Beton lässt Ihre Design- und Bauideen Wirklichkeit werden. Mit dem Bauminator von Baumit. Entwickelt für Fertigteilhersteller, Architekten und Designer ermöglicht der Bauminator dank patentierter Druckdüse, Spezialmörtel und eigens entwickelter Software Module und Bauelemente in bisher unmöglichen Geometrien. Das einzigartige Gesamtsystem für 3D-Betondruck. Der Bauminator von Baumit.